Du wünschst dir was zu trinken? 10 Tonnen? Ja, danke schön. Aber das ist toll, wenn du als Pfarrerssohn sagst, es gibt keinen Gott, dann bist du nicht einfach Atheist, dann bist du Whistleblower. <lacht>